Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Destiny 2 Let's Play mit Acceleron Ich hoffe ab jetzt ist die Bildqualität wieder besser und auch die Tonqualität sollte jetzt ein bisschen besser sein ähm Wir haben das letzte Mal auf dem Titan aufgehört, dem Saturnmond, wir gehen da jetzt auch direkt wieder hin Und machen weiter wo wir aufgehört haben Ihr seht ich habe ein neues Schiffchen, das habe ich über Loot gekriegt ist so ein bisschen äh, Lockloot für das Everversum, das ist der Sch quasi Echtgeld-Shop in Destiny 2. Muss man aber nicht nutzen, wie gesagt, man kriegt auch hin und wieder das Zeug über Loot oder während man levelt zum Anlocken so ein paar Geschenke. Hier waren wir letztes Mal, wobei ich glaube letztes Mal hat es nicht so geregnet wie jetzt. Okay, wir sind noch nicht fertig. Das Kontrollzentrum erreicht haben, müssen wir noch für Strom sorgen, bevor wir uns um unsere Flotte kümmern können. Wer sich erinnert, hat gesagt, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich regle das taktische. Schiffsmeisterin Holiday liefert technische Unterstützung. Die Mission ist simpel: Geh rein, legt den Schalter um, verschwind <lacht> Sloan schafft es echt, Sachen total einfach klingen zu lassen. Was Welche erinnert euch noch? Da waren wir letztes Mal auch schon. Den Spruch haben wir schon gehört. Wir sollen einfache Hausmeistertätigkeiten machen und äh, quasi irgendwelche Generatoren wieder ins Laufen bringen. So, da drüben geht's hin. Dann laufen wir da auch mal rüber. Hier ist angeblich irgendwas interessantes. Vorsicht nass, da hätte man auch so drauf kommen können. Geht okay, auch, komme ich nicht. Dann laufen wir den gewollten Weg. Die Missionen in Destiny sind leider linearer als äh, die Open World Sachen. Ja, Saturn da hinten noch mehr kaputte Sachen. Irgendwie nach wie vor alles kaputt. Darüber müssen wir. Und da sind schon die ersten Gegner. Akrolyten. Ah und unsere Freunde, die verdorbenen oder wie auch immer sie nochmal heißen haben wir die Gefallenen gefühlt? die Gefallenen nein diese Geier sind um seit der Evakuierung auf den Fersen so den haben wir fertig gemacht den Ritter auch den Rest machen wir mit herkömmlichen Waffen Und natürlich den guten alten Nahkampfangriff. Ah, da ist uns was gedroppt. Da müssen wir lang, das ist schon mal gut. Da ist noch ein Gegner gewesen. weggespenstbeinschutz ist der besser als mein ja dann nehmen wir den und den zerlegen wir direkt und bessere handschuhe haben wir auch gekriegt also das power level steigt wie man sieht nach und nach an so Sloan, amanda die shah hat alles infiziert Holiday, wir müssen dich wieder in die Luft bringen. Wir brauchen eine Gefahrenabschätzung aus der Luft, damit alles sicher bleibt. Oh. oh. Ja, weißt du, mein Schiff musste während der Evakuierung ordentlich einstecken. Sobald alles läuft, führen wir deine Reparaturen zuerst durch. Herrlich. So, jetzt dürfen wir ja durch die wieder eine Story-Mission. Uh, da geht es ja heiß her. Müssen Munition einsammeln der Gegner suchen. Immerhin sind die Gegner die bei Altbekannten. Wir können die Wellenenergiekonvertierer sehen. Klasse, leg den Schalter um und aktiviere sie. Okay, den Schalter kann ich schon mal nicht selbst umlegen, das muss auch mein kleiner Flieger machen. Einige der Kolben bewegen sich, aber wir sitzen immer noch im Dunkeln. Gefahr, Gefahr! Tut mir leid, aber du musst da für mich raus und eine Übergangslösung finden. So, dann gehen wir doch mal. Was zur Hölle war das? Ah, ich sehe nichts. Minen. Oh, da hätte ich nicht reinspringen dürfen. Gut. Dann nochmal von vorne. die maus aufbrechen uh, shit. merke gegnerische explosion nicht gut Aber gezielte Kopfschüsse lösen alle Probleme. Was haben wir hier? Die Gefallenen wollten das wohl mit einer Kette verschließen. Netter Versuch, Leute. Aber ich glaube nicht, dass wir so die Scham schlagen. So, weiter geht's. entschärfen per drauf schießen ist auch immer meine bevorzugte taktik und ich gehe davon aus ich muss jetzt da runter um über den steg nicht schon wieder so wo ist der letzte gegner die letzten Hinten war noch einer. Da ist er. Ups, falsche Taste. Überall diese Eier oder was auch immer das sein sollen. Granate. Okay, mein Treff. Das ist echt beschissen gerade. Und da. Das war auch schon mal der Endgegner. Ich merke also, ich muss hier in die Brücke gehen wir da in die brücke den weg den weg Auch noch einer was da oben genau passiert habe ich jetzt noch nicht verstanden außer dass die ganze zeit etwas explodiert einen neuen Ausrüstung gekriegt haben. Handfeuerwachen, die mag ich gar nicht. Aber ein Scout-Gewehr kann man nehmen und der Rest bleiben wir dabei. Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört, aber ich weiß nicht so ganz genau, was es ist. irgendwelche explodierenden Gegner. Wie es aussieht, wollen die sich bei mir. Die springen sich in die Luft. So, jetzt ist das natürlich noch immer die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? Da, wir sind bei den Konvertiererplattformen. Okay, überprüft, was die Kolben blockiert. Sobald sich wieder alles bewegt, können wir weitermachen. Tja, uh, uh, uh, uh. Versuch gescheitert. Wieder ein Stück. die umwandler also muss ich schon darüber nur wie hat doch gereicht okay, hier oben bin ich schon mal falsch das aussieht muss dann noch höher ob ich das hier drinne schaffe jo. und noch oh, mehr ja, wir haben das Problem gefunden die Schar hat den Kolben verschleimt dann schaffen wir Abhilfe der erste Kolben läuft wir haben ihn sauber geschockt das ist echt toll und so aber hier ist das immer noch dunkel dann musst du wohl noch mehr sauber machen Hüter so wo muss ich jetzt hin darüber über diese Sprungeinlagen hier und wieder komische Schreie. Begräben wir bekämen uns jetzt am besten erstmal in Sicherheit. Oder so zweite plattform aber die sieht anders aus ich glaube wir müssen weiter ach da drüben nicht komme ich doch her wie soll ich darüber vielleicht so und so. Das werden nicht alle Gegner gewesen sein, hoffe ich. Oder doch. Gut. Dann nehme ich an, darf ich hier das gleiche machen? Kolben freiräumen. Der letzte Kolben ist sauber. Das Kontrollzentrum ist immer noch dunkel. Es liegt also nicht nur an den Kolben. Du musst da rein und dir die Sicherungen anschauen. Versuche es mit der Hauptplattform. Alle Leitungen gehen dadurch. Und wieder Sprungpassagen. Eine Hexe. den Schalter um, wie ich gesagt habe. So, Energieversorgung wiederherstellen. Haben wir das Nasator jetzt endlich wieder mit Strom versorgt. Über dieses Gelenk wird Energie an die Kolben So, Stufe 22 Ich komme echt gut voran Und die Mission ist beendet Das heißt, wir werden gleich zurück teleportiert Und vermutlich kommt jetzt eine Zwischensequenz Schauen wir mal Hatte ich recht Auf den Saturn zu und bin in der Sirenenwacht. Das scheint so die Basis zu sein, wie auf der Erde, wo man, wenn ich das mal aufrufe, wahrscheinlich hier eine Mission annehmen kann, um durch die Welt zu rennen. Also, hier war es ja dieser Devram K der uns ähm, als äh, Lootanker gedient hat, wo man dann auch später die loot eintauschen kann. Hier oben sieht man, kann ich mir noch das letzte, den letzten Fokus freischalten. Auf der Erde, da gehen wir in der nächsten Folge hin. Auf dem Saturn scheinen wir erstmal die Story-Mission weitestgehend abgeschlossen zu haben. Oder... Ja, zumindest muss ich die gute Dame mal ansprechen und ich kann hier auch jetzt jederzeit wieder an diese Stelle zurück. So, wieder bessere Schuhe, man sieht, zack, die kann ich wieder verkaufen. Sonst alles beim Alten. Hier unnötige Waffen, welche keiner braucht, aber ich nicht weiß, ob ich es vielleicht doch noch brauche, deswegen behalte. Wie gesagt, hier habe ich jetzt drei verschiedene Schiffe. Reden wir mal, der Sloan, was sie uns sagt. Ah, grandiose Aussicht, oder? Dank dir funktioniert hier wieder alles. Doch es gibt noch genug zu tun. Am wichtigsten ist endlich eine Konteroffensive gegen die Rotlegion auf die Beine zu stellen. Ich habe einen Plan, aber ohne dich funktioniert er nicht. Bei der Stadtevakuierung haben wir ein Rotlegion-Signal von oberster Priorität abgefangen. Aber wir können die Verschlüsselung nicht knacken. Holiday sagt, es gibt Technologie, die die Apologie zum Laufen bringen kann aber sie befindet sich im Feindgebiet. Du müsstest blind reingehen. Ist schon seit Jahrhunderten dunkel. Was wir aber wissen ist, dass die Schada unten ihr Unwesen treibt. Aber wenn du dabei wärst, setzen wir den Plan in die Tat um. Okay. Also, wie es aussieht. Prozessoren aus dem Inneren der Archaeologie. Ich nehme an, dass es das die das große gebäude was man vorhin gesehen hat oder auch letzte folge schon diese glaskuppel ich vermute da müssen wir jetzt rein um prozessoren zu finden jetzt interessant für die mission kriege ich äh, theoretisch ähm, irgendwelche gegenstände nur leider taugen die alle nichts ähm, ja nehme ich aber irgendwas... gut... lohnt sich hier irgendeine Waffe, Scharfschützengewehr, Granatwerfer... nein... Pulsgewehre mag ich nicht, sie ist etwas unangenehm. Hier gibt es nichts was meine Ausrüstung jetzt verbessern würde, deswegen lassen wir die jetzt in Ruhe und ich habe doch noch einen Entspann dich, entspann dich, entspann dich. Kamm gekriegt. Nämlich ich aber nicht weiß genau, was ich mache. Aber wahrscheinlich muss ich hier alle zehn voll machen, damit ich davon irgendwas tun kann, um hier ähm, mir Dinge freizuschalten. Gut. Dann schauen wir uns hier doch einfach mal um. Garte öffnen schon, Hüter. Nicht einfach nur rum. und da unten ist ein punkt dann auch wieder einmal hin und natürlich was sehen wir da schon wieder unsere gegner oh, untergefallen einer weniger noch einer weniger und noch einer weniger das ist wieder mehr Open World geschnetzelt und den letzten Dann heißt es ich muss hier hin Jetzt habe ich eine Akkusladung, mit der mache ich jetzt genau was? Einfach mal abhauen, würde ich sagen. Kann ich hier irgendwo die Sloan? Und leider weiß ich auch nicht ganz genau was ich damit. Und vor allem wo es meine Ladung hin muss. darüber werfen. Aber die gegner einfach abgehauen. So, wo muss ich jetzt hier hin? Okay, da ist die Sloan. Da drüben ist ein Waffendingens. Was ist das? Okay, da gäbe es eine Mission für mich, aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal wo wir sind und beenden die Folge für heute. Wir sind jetzt auf dem Saturnmond und haben die Story Mission abgeschlossen. Der Saturn ist wieder voll mit Strom. Wir können hier jetzt also in Zukunft wieder einfach Open World Mission annehmen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dann.